Hallo und herzlich Willkommen bei koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing und zwar packe ich heute für euch das MSM Pizzablech für die Actifry 2 in 1 von Tefal aus. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Ja, MSM liefert hier ein Pizzablech äh, als Zubehörartikel für die Tefal Actifry, total süß gemacht. Geliefert wird das Ganze in einem Pizzakarton, also echt eine tolle Idee und äh, auch ordnungsgemäß adressiert an, äh, koch mal schnell und dann wollen wir mal schauen, was MSM hier mit diesem süßen Pizzakarton so alles liefern, packen wir aus. Wichtige Info noch auf der Rückseite, da sieht man schon die Maße, 28 cm Durchmesser, 4 cm Rand, also eher so die kleinen bis mittleren äh, Pizzen, dass man da schon mal weiß für den Teig später und äh, mache ich mal den Karton auf und gucke mal was denn von MSN hier in diesem wirklich süßen Karton, in der tollen Idee, geliefert wird. Man sieht hier alles in einer Plastiktüte, auch nicht verpackt. Schauen wir mal auf hier die, die Tüte und da haben wir dann die Sachen im Blech schon drin. Zunächst mal hier oben dieses Drehkreuz, ich nenne das mal so, was man später auf die Achse steckt, wo dann die eigentliche, das eigentliche Pizzablech draufkommt ein bisschen papier wieder drin vorsicht heiß äh, schreiben die hier schon die jungs und das machen sie nicht umsonst das ist deshalb wichtig weil es nämlich auch keinen griff gibt für das blech also ihr müsst dann beim rausnehmen wirklich vorsichtig sein auf der rückseite sieht man schon mal in vier schritten wie man was einsetzt zeige ich euch gleich wie das funktioniert jo, dann haben wir hier in diesem kleinen tütchen haben wir die zwei teile die wir noch äh, einsetzen müssen ja, das ist einmal in dieser Ring, der unten auf die Achse kommt, und dann diese, ich nenne das mal Dichtplatte, die man vorne einsetzt. Das war's auch schon. Dann können wir mal zusammenbauen und mal gucken, ob das geht. Ja, Actify hier aufgebaut. Ich nehme mal für euch den Deckel raus, dass ihr ein bisschen besser sehen könnt von oben. Wir müssen natürlich jetzt, wenn wir das Pizzablech einsetzen, erstmal alles andere rausnehmen. Das soll hier dann so mit dem Drehkreuz eingesetzt werden, das passt auch, seht ihr, dieses Kreuz passt unten auf die Unterseite, also erstmal den ganzen Einsatz raus, Decke mit Griff hier, dann setzt man zunächst diese kleine Scheibe ein und die passt auch genau auf diese Achse hier, die legt man einfach nur drüber und dann passt die auch und dann kommt das Drehkreuz hier auf diese Achse, so dass die die Pins an der Seite nach oben zeigen mit den, mit den Gummischützern. Und dann setzen wir da drauf jetzt hier unser Pizzablech. Und das geht natürlich genau drauf. Und wenn man es draufsetzt, soll es eigentlich selber reinrutschen, das macht es bei mir nicht so richtig, also man hat immer so ein bisschen Spiel, müsst ihr gucken, dass es genau in der Mitte zentriert, dass es wirklich passt, einfach mal zwischendurch mit den Fingern gucken, ob ihr den gleichen Abstand habt, damit es nicht eiert, wird aber wahrscheinlich trotzdem gehen, also ist so ein bisschen beweglich, aber das tut der Sache tatsächlich in der Praxis keinen Abbruch. Ja, und dann müssen wir noch als drittes hier diese kleine Platte einsetzen, die ist notwendig, denn vorne ist ja durch das Herausnehmen des Topfes mit dem Griff ist eine Lücke entstanden und da würde jetzt natürlich die ganze heiße Luft vorne rauskommen und damit das nicht passiert, verschließt man eben hier dieses Loch mit der kleinen Platte und die geht auch nur auf eine Seite rein und wenn man den Deckel schließt, dann sieht man, dass es auch wirklich dicht, also das ist wirklich praktisch gemacht, geht schnell und ist einfach, also ist nicht kompliziert. Ja, so viel also jetzt zum Aufbauen, das war es auch schon, viel mehr gibt es nicht aufzubauen hier. Ja, bin ich zufrieden. Ja, ich finde das gut gemacht vorne mit der Platte, das geht schnell, das ist einfach, das ist echt kein Problem und das Zusammenbauen war auch echt wirklich easy, das ging ja dann echt schnell. Und ähm, mit äh, der mit dem Pizzablech selber muss man, wie gesagt, so ein bisschen gucken, dass es auch wirklich äh, bündig ist. Aber auch das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Da passiert nichts, selbst wenn es ein bisschen eiert. Das wird wohl der Pizza, oder was immer ihr macht, äh, keinen Abbruch tun. Ne? Eben einfach mit der Hand zentrieren hier, ansonsten ist das schön gemacht. Das Blech ist massiv, das ist gut beschichtet. Ne? Also auch das macht einen guten Eindruck. Rückwärts, alles ganz einfach. Blech raus, das Drehkreuz wieder rausnehmen hier. Dann anschließend, nachdem man das Drehkreuz entfernt hat, aufpassen, dass man auch die Scheibe wieder rausnimmt, sonst ist euer Topf zu hoch. Und natürlich als letztes Teil vorne diese Verschlussplatte wieder alles schön aufheben, irgendwie eine Plastiktüte oder so, dass ihr es auch wiederfindet. Und wir können unseren Topf wieder einsetzen und die Actify ist wieder ganz normal zusammengesetzt, so wie sie im Originalzustand ist. Tolle Sache. Also, mir hat das msm Blech wirklich gefallen.